Es schadet doch niemandem. Das sei einmal dahingestellt, ob es tatsächlich niemandem schadet. Aber nehmen wir es einmal an. Es schadet tatsächlich niemandem. Seit wann ist das der alleinige moralische Grundsatz für unser Handel? Das gilt auch für viele andere Dinge auch. Das gilt zum Beispiel für viele Lügen, die erzählt werden. Die schaden nicht unbedingt einem anderen Menschen. Oder ich könnte es ja dann anders formulieren. Jede Lüge, die nicht direkt einem anderen schadet, ist okay. Es schadet ja niemandem. Oder Fremdgehen, das war noch nie der alleinige Grundsatz für moralisches Handeln. Das funktioniert umgekehrt sicherlich. Einem anderen Menschen Schaden zuzufügen, das ist moralisch verwehrt. Aber in diese Richtung, ach, das schadet keinem anderen Menschen, dann ist es automatisch okay, das funktioniert Und das hat die Menschheit noch nie als alleinigen Grundsatz für ihre Moral genommen. Das würde uns auch weiter Man könnte ja genauso argumentieren zwischen eine, für eine Verbindung zwischen Bruder und Schwester, Mutter und Sohn oder noch heikler, Vater und Tochter. Warum denn nicht? Hier in der Gesellschaft ist das sogar gesetzlich untersagt. Und ich kann bis heute kein demokratisches, säkulares Prinzip dahinter entdecken, warum das untersagt ist und beispielsweise homosexuelles Handeln nicht. Was der Unterschied zwischen den beiden? Ich würde es Konsequenz finden, wenn beides erlaubt ist oder beides vielleicht nicht erlaubt. Das könnte ich ja noch nachvollziehen. Aber warum das nicht? Warum ist das moralisch untersagt und sogar gesetzlich? Ich weiß, ich weiß, es gibt medizinische Untersuchungen darüber, das bei gewissen Kombinationen innerhalb einer zu engen Verwandtschaft, dass dann bestimmte Erbkrankheiten häufiger vorkommen, als wenn es mir alles bekannt Das war noch nie der Grund dafür. Das sind neuere medizinische Ergebnisse. Früher wussten die Menschen, das war nicht dahinter. Aber selbst wenn, das würde ja dann nicht nur innerhalb einer Familie gelten. Das gibt es auch außerhalb der Familie. Es gibt auch außerhalb der Familie Kombinationen von Mann und Frau, die so unglücklich sind, dass die Kinder mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit irgendwelche schlimmen Krankheiten davontragen. Das hat sich einfach zufällig so ergeben.